Hip-Hop heißt sichtbar sein, denn uns fehlt die Sichtbarkeit. Auf den Punkt gebracht, das System gibt keine Sicherheit. Stopp! Zeit aufzustehen, keine Zeit zum Trauern. Wir bauen ein Soundsystem. Hip-Hop heißt uns zu empowern.